Ja, guten Tag, es freut mich, dass Sie gekommen sind. Ich möchte Ihnen eine Übersicht über unser Projekt Solofia geben. Dabei handelt es sich um Selbstlernmodule zur philosophischen Logik und ich werde insbesondere, nachdem ich einiges einführend vorgestellt habe, über unsere methodischen und didaktischen Überlegungen bei dem Kursdesign eingehen. Zuerst einmal eine Sichtung der Ausgangslage. Warum ist es überhaupt sinnvoll, Selbstlernmodule zur philosophischen Logik anzubieten. Nun ja, die philosophische Logik, die stellt insbesondere aufgrund der formalen Herangehensweise eine besondere Herausforderung für die Studierenden dar. Und die in den Einführungen vermittelten Konzepte, die erfordern eine selbstständige Einübung der verschiedenen Anwendungen. Das wird einerseits durch Tutorien unterstützt, aber die Tutorien werden, darauf komme ich gleich zurück, nicht alles leisten können, was wünschenswert ist, um die Studierenden zu unterstützen. Ja, Eine besondere Schwierigkeit ist noch, dass wenn Inhalte nicht ausreichend erfasst werden, sich Schwierigkeiten ergeben, wenn die Studierenden sich die nachfolgenden Themen aneignen. Das heißt, wir vermitteln ein Vorwissen und auf dem bauen spätere Inhalte auf. Wer das Vorwissen nicht hat, der kann den späteren Inhalten nicht mehr folgen. Deswegen auch die Tutorien, aber die Durchsicht von Übungsaufgaben bringt für die Tutoren einen erheblichen Aufwand mit sich. In der Regel werden wöchentlich Übungsaufgaben behandelt, aber man kann eben innerhalb von einer Woche nur einen bestimmten Betreuungsaufwand investieren und die Tutorien, die sind teilweise schon sehr gut besucht. Und dadurch ist die Menge der Übungsaufgaben und des Feedbacks begrenzt, begrenzter Studierende zu den Übungsaufgaben erhalten können. Und was fehlt? Das ist eine Möglichkeit, mit der Studierende spezifische Lerninhalte vertiefen können und Hinweise, die Sie zum Beispiel in den Übungen und Tutorien erhalten, noch mal praktisch einüben. Das heißt, wenn Sie in dem Tutorium etwas nicht verstanden haben, haben Sie nach dem bisherigen Kurskonzept keine Gelegenheit, das noch einmal nachzuholen. Mit Lofia jetzt schon. Ja, die nächste Frage, ich sehe gerade die Folie ist etwas verrutscht. Ähm, da haben Sie einen Tipp für mich? Ich mache mal weiter. Also was hilft Studierenden dabei, die Aneignung von den Inhalten zu unterstützen? Unsere Idee ist, Studierende brauchen Möglichkeiten, um selbst zu lernen, nämlich sich mit den Inhalten aus verschiedenen Aufgabengebieten auseinanderzusetzen und diese Inhalte auch auszuwählen, also einem spezifischen Lerninteresse zu folgen und dazu die passenden Übungen zu finden. Dafür stellen wir einen Aufgabenpool zur Verfügung. Ja, unser Projekt Lufia ist ein systematischer Aufgabenkatalog und der ist so erstellt, dass ein unmittelbares Feedback auf bearbeitete Übungsaufgaben gegeben wird. Und diese Selbstlernmodule, die können über die OLAT-Plattform abgerufen werden. Das heißt, man schreibt sich in einen OLAT-Kurs ein und hat den Zugriff auf sämtliche Module. Die nächste Frage, welche Personen können Lofia nutzen? Nun, also die philosophische Logik, die wird im Rahmen von Basismodulen angeboten und die Teilnehmer der Veranstaltung können alle diese Selbstlernmodule nutzen. Und das sind so grob geschätzt pro Jahr etwa 500 Teilnehmer in diesen Einführungsmodulen. Und von der Zusammensetzung her handelt es sich primär um Studierende der Philosophie, auch Lehrämtler mit eingeschlossen um Linguisten und angehende Informatiker. Und die Selbstlernmodule, die sind grundsätzlich auch für Teilnehmer anderer Einführungen in die philosophische Logik hilfreich und auch offen, das heißt, über das Lernbar-Portal bieten wir auch einige der Kurse an, da kann jeder, der das Lernbarportal öffnet, darauf zugreifen, also auch Studierende anderer Universitäten. Ja, nun möchte ich etwas zu unserem Konzept sagen und darauf näher eingehen, und da ist die Frage, wie entsteht so ein Selbstlernmodul? Und zu der Erstellung benutzen wir als Autorentool die Lernbar und im Folgenden drei Punkte, an denen, vier Punkte, an denen ich den Vortrag aufbauen möchte, einmal die Voraussetzungen für die Aufgabenkonzeption, also was wir vermitteln wollen und wie wir das umsetzen, dann die bisherigen Ergebnisse in einer Übersicht, einige Aufgabentypen, die wir verwenden und zuletzt noch der ein oder andere Hinweis zur Methodik. Ja, wie entsteht so ein Selbstlernmodul? Es ist von dem Autorentool her gesehen notwendig, dass wir einen Pool von Sonderzeichen benutzen. Das ist das, was Sie jetzt da oben in der Klammer sehen. Die müssen Ihnen nicht viel sagen, es ist nur wichtig, dass wir die sowohl bei den Aufgaben, als auch bei den Antworten verwenden können, um die Aufgaben darzustellen. Also wir müssen für die Erstellung darauf zugreifen und der zweite Punkt, den wir berücksichtigen müssen bei der Auswahl von einem geeigneten Tool ist, dass wir sehen müssen, welche Aufgaben können wir damit realisieren. Also wie so eine Aufgabenstellung aufzubauen, das ist in einigen Fällen sehr einfach, weil es eine Lösung gibt, in anderen Fällen wird das Ganze komplexer, zum Beispiel, weil wir Klammern setzen können, manche sind obligatorisch, die müssen gesetzt werden und andere, die kann man setzen oder nicht. Dadurch hat man dann sehr viele mögliche Aufgabenlösungen und die muss man dann auch bei einer automatischen Korrektur alle abdecken. Also es ist nicht bei allen Aufgabentypen so einfach, die umzusetzen. Ja, Für zentrale Themenbereiche haben wir bisher Kurse entwickelt, also Sie sehen hier eine Übersicht, wir haben etwas zum Thema Argumente, zur Mengenlehre, zu prädikatenlogischen Belegungen, zu Relationen, zwei Module zur Semantik, wir haben eins zu Syntax und Formeln, wir haben Transkriptionen, Wahrheitstafeln und die können alle über diesen OLAT-Kurs abgerufen werden. Und darüber hinaus haben wir jetzt im zweiten Projektjahr auch noch Lernvideos erstellt, also Videos, die auch die Methoden vermitteln, wie man bestimmte Aufgabentypen lösen kann. Und dabei verwenden wir verschiedene Fragetypen, also so ein paar, die Sie kennen schon mal zusammengefasst. Das sind nicht alle. Wir haben Multiple-Choice-Fragen, Single-Choice-Fragen, da ist der Unterschied, sind eine oder mehrere Antworten richtig. So ein Drag-and-Drop-Verfahren, das zeige ich Ihnen noch. Da können Sie verschiedene Inhalte an ihre Position ziehen oder auch Ranking-Aufgaben, bei denen eine Ordnung hergestellt wird. Das sieht dann in der Umsetzung mit der Lernbar zum Beispiel so aus, also Sie haben ein Thema aus einem Kurs vorgegeben und dann die verschiedenen Fragestellungen, die wir teilweise noch um Erklärungen anreichern, also hier so eine Fragestellung und da ist das methodisch Interessante, dass wir teilweise Tipps einblenden, die nochmal zur Wiederholung dienen oder die man sich bei Bedarf abrufen kann. Hier sieht man als Verfahren, wieder so ein Multiple-Choice-Verfahren, bei dem Antworten richtig sind und die eingebettete Tabelle dazu und das ist jetzt so ein Zuordnungsverfahren, also da werden dann jeweils die Inhalte in die unteren Kästchen zugeordnet, je nachdem, welcher Formel sie in der anderen Notation entsprechen. Das sind so ein paar Aufgabentypen, die wir verwendet haben. Hier dieses Ranking, das hatte ich schon einmal angesprochen, da kann man dann die Items hoch und runter verschieben, das ist auch für manche Umsetzungen sehr sinnvoll und ähm, teilweise verwenden wir Instruktionen. Also das ist jetzt ein Beispiel für eine Instruktion, in der ähm, wird dargestellt, dass man ein bestimmtes Vorgehen verwendet, das haben wir mit Schritten durchnummeriert, das ist eher zur Wiederholung gedacht und zur wirklichen Aneignung sind dann eher die Videos zu empfehlen. Ja, diese Darstellung hat eben den Vorteil, dass jeder da in seinem Tempo durchgeht das heißt, wenn wir jemanden haben, der die, das Verfahren schon gut versteht und in dem Modul nur üben möchte, der kann sich da drüber hinwegklicken und diejenigen, die da mehr Informationen brauchen, können sie eben nutzen, also es ist uns auch ein Anliegen, dass da die Studierenden in ihrem Tempo lernen. Hier sieht man jetzt, dass wir auch Lerninhalte verbinden, also es ist eine Voraussetzung für dieses Modul, dass man sich schon mit der Notation auskennt, und dass man weiß, an welchen Stellen man Klammern setzt und an welchen Stellen man sie nicht setzen muss, aber setzen darf und da haben wir dann eingebettet, dass wir nochmal die Klammerung wiederholen und das dann in die Aufgabentypen eingesetzt. Also hier sieht man jetzt zwei Formulierungen, einmal mit und einmal ohne Klammerung, da ist sie obligatorisch und ein bisschen später im selben Modul hat man nochmal die Aufgabe 1 und die 3, die beiden Lösungen, da muss man die Klammern nicht setzen, wir haben sie einmal gesetzt und einmal nicht und so werden dann nochmal Inhalte wiederholt, die eigentlich eine Voraussetzung für das Modul sind und die man sonst vielleicht nicht mehr im Schirm hat, wie in diesem Fall jetzt die Klammersetzung. Und da haben wir das dann so auch Schritt für Schritt aufeinander aufgebaut. Ja, unsere Module sind jetzt fertig, unser Projekt geht zu Ende und die Frage ist, wie geht es mit Lufia weiter? Wir haben uns das jetzt so überlegt, dass ähm, die Tutoren der jeweiligen Basismodule auf unsere Selbstlernmodule zugreifen dürfen und dass sie an ihren, die an ihren Bedarf anpassen. Das heißt, über die Olad plattform wir haben nicht nur die Kurse eingebettet, sondern wir haben das, was jetzt beim Programmieren so ein Quellcode ist, das haben wir auch noch dazu gestellt. Das heißt, die Tutoren können sich den runterladen, können Seiten rausnehmen, können Seiten verändern, können Seiten einfügen, und ähm, können das dann an ihren Bedarf anpassen. Und es ist auch so, dass Aufgaben, die neue Funktionen der Lernbar in die Aufgabenstellung ähm, integrieren können, dass die auch über den OLAD-Kurs eingebunden werden. Also, da ist ein Projekt, dass man solche Syntaxbäume, so da haben Sie vorhin bei der Durchnummerierung eingesehen, dass man so welche auch ähm, durch die Studierenden und die Teilnehmer erstellen lässt, also dass sie dann die fehlenden Stellen eben selber schreiben können und das ist eine Funktion, die steht uns jetzt noch nicht bei der Lernbar zur Verfügung, aber die wird entwickelt werden und die kann man dann auch mit einbinden. Und eine andere Möglichkeit wäre noch, dass die Selbstlernmodule über mobile Endgeräte verfügbar sind, da hängt das vor allem daran, was sich vom Autorentool her ergeben wird, weil wir jetzt schon so viel mit der Lernbar gearbeitet haben, dass es nur sinnvoll ist, weitere Kurse da auch zu erstellen und nicht das Tool zu wechseln. Das wäre jetzt auch schon mein Abschluss. Dann sage ich vielen Dank für die Aufmerksamkeit und frage Sie, worüber möchten Sie mehr erfahren?